Dorothee, wir sind jetzt hier in Trine. Wie fühlst du dich hier? Fühlst du dich auf der Anlage wohl? Ja, wir haben hier noch eine ziemlich große Baustelle, aber ich glaube, alles für die Pferde ist hier top organisiert. Die Plätze sind gut, die Stallungen sind gut, Sammy fühlt sich sichtlich wohl, ist frisch und motiviert. Und ja, ich bin natürlich sehr, sehr happy für Deutschland hier im Team zu sein und hier am Start zu sein. Ihr dürftet schon im Hauptstadion reiten. Wie hat sich das angefühlt? Erstmal war es spannend, weil überall noch gehämmert und geschraubt wurde und es ist sehr riesig und beeindruckend. Ähm, aber äh, Sammy hat sich da sehr, sehr wohl gefühlt und äh, ich mich auch. Und ich finde, die, die Arena ist schön und wird auch von Tag zu Tag schöner. Morgen geht's ja los. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir sind angekommen. Ja, so, so eine Reise ins Ausland, ähm, die stelle ich mir gar nicht unanstrengend vor. Ich meine, die ist für uns Menschen ja schon kräftezehrend. Wie vertragen die Pferde das? Also man weiß es ja nie, Sammy ist vorher noch nicht geflogen und ähm, das, äh, die Quarantäne war glaube ich auch anstrengend, 42 Stunden, es war da relativ warm drin, aber die waren ja bestens versorgt und mit Marc Köhne und Isabel Wert, die Pferde. Ähm, ich habe den Eindruck, Sammy hat das wirklich gut überstanden, er ist körperlich in einer sehr guten Verfassung, frisst gut, trinkt gut, ist motiviert und frisch und ich habe den Eindruck, er möchte hier Leistung bringen, es äh, wirkt so auf mich. Das ist schon vielversprechend, ja. sehr schön. Und morgen geht es los. Na, äh, Jessica eröffnet fürs deutsche Team und du darfst als zweite Starterin dran. Bist du jetzt schon aufgeregt? Bist du, bist du überhaupt noch immer aufgeregt vor solchen Starts? Also wenn man das nicht wäre, wäre glaube ich irgendwas verkehrt. Eine Positive Anspannung ist da, es fängt so ein bisschen an zu kribbeln, aber ich muss, ich, ich muss sagen, ich freue mich drauf, äh, hier zu starten morgen. Ich werde morgen früh erstmal die Lage peilen, was die anderen so machen und wie die Pferde so äh, im Viereck zurechtkommen und wie der Einritt ist. Und ja, ich denke, äh, das wird spannend und aufregend, aber positiv aufregend. Super. Gab es irgendwas... Ähm was die letzte Woche hier so passiert ist, was du uns erzählen möchtest? Gab es irgendeinen lustigen Vorfall oder etwas, was du so nicht erwartet hättest? Irgendeinen Schwenk, den du uns äh, mitteilen möchtest? Mm, nur, dass wir leider keine Grazing Area haben, aber unsere Pferde das, äh, das ausgleichen, indem sie eben vor der Box ihre Ballen aufstellen und daran grasen. Das ist ein lustiges Bild, da gibt es auch ein Video von. Das ist passiert und äh, ja, einfach dieses positive Feeling, dass wir hier sind und dass wir alle top motiviert sind und ähm, einen super Teamchef haben, einen super Wett und eigentlich echt äh, gut präpariert sind für alles was jetzt kommt. Super. Wir haben jetzt hier ähm, ein anderes Klima als in Deutschland. Äh, wie verkraftet das Sammy? Ich habe den Eindruck gut. Es ist natürlich, wenn man, äh, also wir, ich bin immer morgens geritten. Das war mhm. Sehr gut, gestern bin ich einmal mittags geritten, das war schon in der Hitze, wenn, wenn die Sonne da ist, schon anstrengend für die Pferde. Aber er ist trotzdem äh, eine Stunde danach, also, legt sich dann einmal hin oder, oder ruht etwas und ist jetzt wieder frisch und wenn man ihn rausholt, ist er gleich wieder am Zackeln und äh, ist motiviert. Also ich habe den Eindruck, er steckt das gut weg und äh, klar, die, die Dusche danach tut gut. Ähm, aber ich habe den Eindruck, er ist gut drauf und ist motiviert und hat der Körper ist nicht müde. Sehr gut. Wir haben jetzt ähm, eine ungewöhnliche Wettersituation, die uns potenziell bevorsteht mit dem, mit dem Unwetter, mit der Unwetterwarnung. Wie geht ihr im Team damit um? erstmal auf uns zukommen lassen. Also es ist äh, natürlich kommuniziert und ich glaube, wir sind auch gut darauf vorbereitet. Und wir werden sehen, wie das äh, mit den Startzeiten und den, den Prüfungen dann abläuft, ob dann irgendwas verlegt wird oder nicht. Aber grundsätzlich sind wir darüber informiert und uns bleibt ja nichts anderes übrig, als äh, ruhig zu bleiben und äh, äh, zu warten, was äh, abzuwarten, was passiert und dann äh, zu sehen, was der Veranstalter damit macht. Aber ich glaube, wir sind bisher alle ruhig. Sehr gut. Und gibt es irgendetwas, was du den deutschen Fans mitgeben möchtest zu Hause bei uns. Das Team ist motiviert und wird für Deutschland kämpfen.